Okay. okay, wir machen drei Versionen. Eine Ver wir, machen, wir machen eine Version, wo ich sage, okay, eigentlich jede Version fängt damit an, hä, eigentlich könnte ich ja schon den Adventskalender drehen. So, in der ersten Version sagt ihr dann, yo, GoFold, gib mir mega die Props. In der zweiten Version hatet ihr mich mega weg. In der dritten Version sagt ihr einfach gar nichts. In der dritten Version okay, okay. lieben sie einfach alle. Ja, oh mein Gott, das ist gut. Nee, nee, stand, wir, wir ersetzen einfach durch die erste Version, weil die erste scheiße. Wir machen jetzt zuerst die Version, wie wir mich tot hatet. Halt mir das auf. Okay, Sind da irgendwelche Beleidigungen ja. verboten? Ja, ähm, äh, alles, ja. Die, ja, alle, die auf Behinderung bashen, like Spaß oder so, ne? Sowas bitte nicht. Best. Stille bitte. <lacht> ja, eigentlich könnte ich ja jetzt schon das neue Türchen aufnehmen, oder nicht? Oh, Wenn du coole. Nee, Na, ja, danke! <lacht> Okay, machen wir die Version, wo er einfach alle lieft. Ich glaube, das ist besser. Mm. Okay, aber dann wartet auch irgendwie so 10 Sekunden, bevor er wieder reinkommt, ne? Okay, krass. Okay. <lacht> Eigentlich könnte ich auch schon die neue Folge vom Kalender aufnehmen, oder nicht? Nice! Danke! Ich fühle mich so geliebt hier. Das ich dachte, er kommt nicht FISA. Oh. <lacht> das war mehr als 10 Sekunden. <lacht> ich hab auch nur 10 Sekunden, aber ich so, hm. Irgendwie kommt noch kein Herz. Nicht beim Eck. Ach. Ja, ich sah,